und es auf eine saubere, antistatische Montagefläche gestellt. Außerdem müssen wir uns erden, um das Risiko der statischen Elektrizität auszuschalten. An der Unterkante des Computers lösen wir, wie hier gezeigt, zunächst drei Kreuzschlitzschrauben, die gegen Herausfallen gesichert sind. Zum Entfernen der Gehäuseschale diese am Standfuß ergreifen und das Ganze mit leichten Hin- und Herbewegungen abheben. Die Festplatte sitzt hier. Zunächst lösen wir, wie hier gezeigt, drei kleine Kreuzschlitzschrauben. Das Ganze vorsichtig herausheben und dabei an der unteren Seite den dünnen Draht des Temperatursensors lösen. An der linken Seite die zwei Steckverbinder der SATA-Verbindung lösen. Zum Einbau der neuen Festplatte benötigen wir die beiden Montageflansche, die wir nun mittels des Torx T10 schraubendrehers von der alten Festplatte abschrauben. Aufgrund der Verschiedenheit der Flansche hier unbedingt darauf achten, die Position und Ausrichtung der Montageflansche zu notieren, damit diese mit der neuen Festplatte nicht falsch herum eingebaut werden. Wir beginnen den Einbau mit dem Verschrauben der Flansche. Da wir die Position und Ausrichtung der Montageflansche bei der alten Festplatte notiert haben, verschrauben wir nun die Flansche mit dem Torx T10 Schraubendreher in der hier gezeigten Weise. Nun an der linken Seite die zwei Steckverbinder der SATA-Verbindung in die Festplatte stecken und an der unteren Seite den dünnen Draht des Temperatursensors anbringen. Das Ganze nun passgenau einfügen und ausrichten und mit den drei kleinen Kreuzschlitzschrauben die Flansche mit dem Computer verschrauben. Die Gehäuseschale passgenau auflegen. Am oberen Rand müssen die Haltelaschen des Computers passgenau in die Kerben der Gehäuseschale eingepasst werden. Abschließend das Ganze mit den an der Unterseite befindlichen drei Kreuzlitzschrauben zuschrauben. Die Softwareeinrichtung der Festplatte erfolgt je nach den individuellen Anforderungen.